Und ich habe auch die Frage, wie in im hier und jetzt leben, nicht in der Vergangenheit. Ich habe immer die Tendenz, in die Vergangenheit zu schauen, zu faszinieren, fascinated by past zu Ja, und meine Frage ist, wie kann man das nur anstellen, im Hier und Jetzt zu leben? Weil ich bin irgendwie so fasziniert von der Vergangenheit, da zieht es mich immer irgendwie it's hin. Das Inkarnation-Thing, ich denke, like ist wie ein Film, der mich von diesem Moment aus Moment, dass ich aktiv sein kann, um als Harald zu leben. Ja, und auch diese Sache mit der Inkarnation, das ist was, was mich vom jetzigen Moment wegzieht und wirklich als das zu leben, was ich bin, als Harald. Oder glaubst du you gar nicht an sowas wie Inkarnation? Was, was denkst du denn darüber? I don't think much about it actually. Ich denke da nicht so drüber nach. But, you know, to answer your main question, Aber um deine ähm, Hauptfrage mm. zu beantworten. I mean, what we're we're focused on here and i can suggest you can spend some of your time to do that is to really deeply inquire about who you are also was we hier tun womit wir hier unsere zeit verbringen das ist wirklich in die tiefe uns zu ähm, hinterfragen und zu untersuchen wer wir wirklich sind because if you read a bit of my book you'll discover that i was I'm making this point that we we're so easily caught up in a kind of movie. Mm -hmm. Wenn mm -hmm. du mein Buch gelesen hast, dann hast mm -hmm. du vielleicht gelesen, dass ich ja da so den Punkt herausstelle, um, dass wir uns so schnell wie in einem Film verfangen. You know, we identify with this movie. Also identifizieren uns mit diesem Film. It's cowboys, cowboys and yeah. cowgirls. Yeah, in deinem Film da gibt's viele Kühe Whatever. und. Um, oh. Also wir haben so die Neigung, uns sehr stark zu identifizieren mit einer Geschichte, mit unserem Film. Und, weil wir so identifiziert mm -hmm. sind, zieht es uns oft in die Vergangenheit. And so, in order to come to now, mm -hmm. we really need to see Müssen wir diesen Film wirklich sehen? And see that it's a complete illusion. Und sehen, dass es eine komplette Illusion ist. Und wenn mm -hmm. wir das einmal wirklich, ganz ehrlich auch gesehen haben, dass es eine vollkommene really, Illusion ist, dann ist es nicht mehr so von Interesse, in die Vergangenheit zu schauen. Mm -hmm. Yeah I thought it it's an I I, I can see it it's a kind of illusion but Ich kann sehen dass es eine Art Illusion ist um, at The same time, it's fascinating and I have the feeling maybe if I hold I can I told you this reincarnation thing get something from the essence from maybe the aim of this life if I find out what what's from the past life coming to this life and I find the goal here. Und vielleicht ist es so, mm -hmm. in Leben für eine haben kann. I mean, I'm, I'm not really sure if ich weiß nicht, ob dir das hilft, in die Vergangenheit zu gehen, um die ähm, jetzige prä präsente Geschichte zu verstehen. stories? Weil die Frage ist ja wirklich, wer hat diese ganzen mm -hmm. Geschichten? And if you had one, you know, kind of um really, ja, irgendwie so in die Vergangenheit, vor ein paar tausend Jahre zu gehen, das hm. hilft dir, glaube ich, nicht, um herauszufinden, wer du jetzt hier bist. Because the essence we're looking for is not really something. Weil die Essenz, nach der wir suchen, die ist ja nicht wirklich etwas. Es could say it's a lack of something. Das ist eher die Abwesenheit, das Fehlen von etwas. Nothing. Nichts. And nothing and everything is kind of the same. Und nichts und alles es ist irgendwie ein bisschen dasselbe. Also mit anderen Worten, sagst du mir, dass ich so bei den Kühen bleiben soll und mir die anschauen soll? Not it's a cow. Aber nicht glauben, es ist eine Kuh nicht daran zu glauben, dass es Kühe sind. Well, you really need cows, also, die, die Kühe brauchst du nicht wirklich. having Also, know. leider ist es in meinem Leben nicht so gewesen, dass ich so viel Spaß mit Kühen What's hatte. The most thing in your life? What was the funniest was thing Lustigst, yes, was the funniest thing in your life? Well, I hope I'm the funniest thing in my life. <laughs> also, ich hoffe, ich bin das lustigste in meinem Leben. But anyway, in order to find out this uh, you know, this this question, you know, mm -hmm. to, to answer this question about uh what's going on here. Mm -hmm. Also, um diese Frage zu beantworten, was ist hier denn eigentlich los? Was geht hier vor? Da glaube ich nicht, dass du wirklich herausfinden musst, was sich in vergangenen Leben abgespielt hat. I mean, actually, you don't really need anything for that. Dafür brauchst du überhaupt gar nichts. Anyway, out of what I can see, I would suggest that you just sit and look inside. Also, ich habe den Eindruck, dass du einfach sitzt und nach innen schaust. Und dann, you am I? Einfach schau nach innen und stellst du dir die Frage: Wer bin ich? and you know as you know we say i thousands of times every day im mm video wahrscheinlich weiß sagen wir ungefähr tausendmal am tag mm ich -hmm. we have a strong habit that you know everything that we're doing i am doing it wir haben diese ganz starke gewohnheit dass alles was wir tun ist ja ich tue das so we want to find out you no know, who is this i und wir wollen herausfinden wer ist dieses ich and you know if you read the first few chapters you'll find out there that You're not this movie that we usually identify with. Und wenn du die ersten Kapitel vom Buch gelesen hast, dann wirst du feststellen, dass wir nicht ähm, dieses Ich sind von diesem Film. Wir sind nicht dieser Film. Und wenn du ruhig genug bist, dann wirst du feststellen, dass dich diese Frage zu einem ganz tiefen Ort in dir selbst führen wird. And I have a sense that you could do that. Und ich habe den Eindruck, dass du das tun kannst. And When you, when you come to this deep silent place, Und wenn du zu diesem tiefen stillen Ort kommst, Thoughts suddenly won't be very important. Dann werden Gedanken plötzlich nicht mehr wichtig sein. They may come, some thoughts may come kind of in the background. So im Hintergrund kommen vielleicht Gedanken. And you don't really care much about them aber die sind gar nicht wichtig für Dich. Und dann stellst Du fest, dass Du sehr präsent bist. Aber einfach, also einfach nur dadurch, dass Du ruhig sitzt oder stehst, kannst Du entdecken, dass Deine Essenz, Deine wahre Natur, ganz nah ist. Die meiste Zeit sind wir mit diesem Film identifiziert. Aber gar nicht so weit weg unter der Oberfläche von diesem Film, da ist dieser sehr ruhige, leere Ort.